Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW, der Boss hier vom boss Channel. Warum, meine Freunde? Heute wieder ein kleines live Commentary habt. live Commentary hier am Start. Hier, Black Ops 2, Stand Off, ich fick dich wie damals damals in der Gang in Off, also OF. Und ja, wurde gerade hier angerufen, deswegen mitten in der Runde gestartet. Aber ist ja an sich auch egal, meine Freunde. Und ja, heute Real Talk am Start. Ja, Real Talk, meine Freunde, freut euch bestimmt drauf. Und zwar geht es auch wirklich mal um ein Thema, was mich halt wirklich abwagt, ja, so ein Thema was mich wirklich stört und wo wirklich so mein Leben ja schwerer macht ja jetzt sagt ihr euch Boss, was macht dein leben schwerer außer dein ähm, Brustrückenumfang ja weil das wiegt ja natürlich auch ein bisschen was aber nein darum geht es nicht meine Freunde nicht um meinen Brustrückenumfang auch nicht um meinen Bizeps oder so sondern meine Freunde sondern um die ganzen Pisser so also der Typ ist auch ein Pisser aber um den geht es heute nicht sondern um diese ganzen Pisser so die diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen Hipster-Lifestyle ausleben, ja. Ausleben, ja. Also diese ganzen Hurensöhne, keine Ahnung, mit Unisex-Klamotten, also Sachen, die halt für Frauen und ähm, Männer gleichzeitig sind, ja. Also wo beide theoretisch für beide Geschlechter sind, aber wenn Typen sowas anziehen, einfach Hurensöhne sind, ja. Solche Sachen halt. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Oder auch die Typen, die einfach ähm, Tanktops anziehen, obwohl die halt null Muskeln haben, ja. Sowas checke ich auch nicht. Um solche Hurensöhne soll es halt einfach gehen heute. Und ja, muss ich erstmal anmerken, ich meine nicht Marcel Skorpion damit, ja. Also solche Typen jetzt nicht. Sondern mehr so, ja, ich, ich glaube ihr checkt schon, was ich so für Typen Typen meine, ja. Jetzt denkt ihr euch so, Boss, warum regt es dich so auf? Das kann dir doch an sich egal sein, ja. Aber das Ding ist, die Typen, die fühlen sich dann halt zu 99% auch einfach nur so überkrass, ja. Das ist das Ding, das ist das Ding. Einfach, die sind so die allerheftigsten, obwohl das einfach, ja, sie ich sagen, einfach... Ameisen sind, ja? Ameisen trifft an sich ganz gut, ja? Weil die sind meistens klein und schwach und so, schwach und so. Aber das ist auch ein bisschen tiefgründiger, ja? Ameisen, jetzt denkt ihr euch, Digga, warum Ameisen, ja? Und das Ding ist, die Typen, die sehen auch meistens alle gleich aus, ja? Also die sehen alle zu 99% gleich aus. Da ja, geht es also den ein oder andere Abwandlung, aber die sehen schon meistens wirklich gleich aus, wie Ameisen halt. Die sehen auch alle gleich aus, ja? Und ja, sowas fuckt mich halt einfach wirklich ab. Die denken halt, die sind krass und so. Dabei sind es meistens die Oberlappen und Sehen alle gleich aus, leben denselben Lifestyle, sind alles Ameisen, sind alles Ameisen und ich check nicht, wie man sowas feiern kann oder wie man ja so werden kann. Und was mich am meisten wundert, so wie sowas überhaupt entstehen konnte, ja, ich check das einfach nicht. Vor allem das Ding ist, bei diesen jüngeren Menschen, ja, jüngeren Leuten, bei denen kann man es eventuell noch nachvollziehen, wenn die das so bei den größeren und älteren gesehen haben, dass die so denken, ja, okay, das ist eventuell ganz cool. Aber das Ding ist, irgendwie müssen die das ja, die Größeren, angefangen haben, ja. Wie kam das dazu? Ich check das einfach nicht, ja. Wie konnten sich die Leute, so, vor allem auch die Typen in meinem Alter, ich bin ja 17, wie konnten die sich zu sowas, ja, Homo, keine Ahnung, Homo-menschlichen entwickeln. Ich check das einfach nicht, ja. Das fragt mich wirklich jedes Mal ab. Am liebsten würde ich, wenn ich so einen Typen sehe, ja, ihm halt mit Worten erklären, dass das halt nicht cool ist. Aber ja, wurde ich zurzeit ein bisschen gehindert, dass ich sowas in nächster Zeit nicht machen kann, meine Freunde. Weil, ja, geht halt einfach nicht. Kann ich jetzt, ähm, nicht genau erklären, warum. Aber geht halt einfach nicht. Ist an sich auch egal, warum. Und ja, sowas fuckt mich halt wirklich ab, meine Freunde, solche Menschen. Und ich, und ich hoffe mal, dass es so ein paar Leute von euch gibt, die mir da auf jeden Fall nachvollziehen können. Also ich denke mal schon, wir sind hier auf dem Boss-Channel, hier gibt es auch krasse Abonnenten. Und schreibt mir mal da eure Meinung dazu. Ich glaube, ihr wisst ganz genau, was für Menschen ich meine. Und wenn ihr selber so ein Typ seid, schreibt immer so, okay, schreibt, ja, ich weiß nicht. Doch schreibt mir mal bitte, warum ihr so seid und warum ihr so ein Hurensohn seid. Und ja, 24 zu 10 Live-Commentaries over and out, Bitches. Und ja, euer EMPW oder Boss, all out, Bitches, no homos. Skrrrr.